Hi Leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen folge pro enlightenment und ja in der letzten folge sind wir hier stehen geblieben hier war dieses komische schattenwesen was uns tierisch angst eingejagt hat also mir auf jeden fall besonders wenn dann diese komische musik da erscheint ja wir schalten jetzt hier nochmal den, den hauptschalter ein und schauen mal wie es weitergeht jedenfalls ist es hier stockduster ich habe es versucht ein bisschen äh, Anzupassen, dass es nicht zu dunkel wird für euch. Und ich hoffe, dass es gleich ein bisschen heller wird. Okay, hier haben wir wieder ein Kartenlesegerät. Schauen wir mal, da ist auch noch irgendwas, aber kann man nichts macht. Okay, das Zeichner ist nichts Gutes, also gehen wir mal weiter. Wow. Ganz ruhig. So, hier haben wir einen Sicherungskasten, aber hier können wir nichts machen. The future is unclear and the end is always nigh. Also, die Zukunft ist unklar und das Ende ist immer. weiß ich nicht, dunkel. Soll es dunkel heißen? Okay. Was haben wir hier? Auf jeden Fall alles total uralt. Hier war schon lange Zeit keiner mehr. Okay, haben wir irgendwie so ein ja, Kühlbecken oder so, denke ich mal, für, für irgendeinen Generator oder so. Hier ist der Sound auch wieder genial, finde ich. Wenn man so ein bisschen drüber kommt, wird es auf jeden Fall lauter. Oh, ist das dunkel hier, ey. Okay, hier haben wir so wieder so einen, so einen Schaltkasten. Wieder ein Kartenlesegerät. Kann man sogar durchgucken. <lacht> Hallo? Okay, da haben wir schon wieder so ein, ja, ob es eine Sicherung ist, Kondensator, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass es eine Sicherung sein soll. T4 02y. Ja. Probieren wir mal. Das ist eine 4, den an vierter Stelle. Jetzt brauchen wir auch wieder unser Gerät hier. Okay. Oh, der Rucksack ist noch da. Also uns fehlen hier noch Sachen. Also gehen wir jetzt mal auf die Suche und schauen mal ob wir hier irgendwo die Sachen finden, die wir brauchen. Also die Sachen kann man hier nicht hochheben, oder? Nee. Okay. Steht da drauf? Okay, irgendeine Bezeichnung. Ah, da haben wir doch schon eine. Na cool, das ist die 3. Dann geht du direkt mal an dritter Stelle. Und geil, da laufen wir direkt auf die nächsten zwei. Auf zu. Eins und zwei. Ja, cool, jetzt haben wir alle, die wir brauchen hoffentlich. Schauen wir mal, ob wir das Rätsel lösen können. Wir wieder Spannung bekommen. Also zwei. Eins. Okay, das ist es nicht. Kann man die noch andersrum drehen? Ne, okay, die drehen sich automatisch immer in diese Richtung. Okay, wir könnten mal einfach 1, 2, 3, 4. Ich weiß auch nicht, was sein, ob das jetzt hier die Hauptsicherung sein soll. Also die Verkabelung, die sagt mir jetzt hier gar nichts. Okay, das funktioniert auch nicht. Okay. Nein. Einfach mal so ein bisschen rumtesten. Okay, überlegen wir mal ganz kurz. Die sehen schon farblich unterschiedlich aus. Ne? Wenn wir hier sehen, die ist total braun angelaufen die so ein bisschen die ist fast komplett weiß und die ist auch nur ein bisschen vorne braun also die sieht so aus als ob da am meisten leistung drüber gegangen wäre die kontakte sehen auch nicht mehr so gut aus <lacht> sehen kontakte ja unterschiedlich aus Nö, fast fast identisch würde ich fast sagen Okay, können wir was davon machen also wir könnten mal probieren Ich vermute aber, dass irgendwie andersrum ist. Und das ist die, die einzeln steht, die Sicherung. Die hat wahrscheinlich am meisten Leistung abbekommen. Und das wird die sein. Aber wir probieren erstmal auf, die, auf dieser. Ja. In dieser Reihenfolge funktioniert nicht. Probieren wir mal ganz kurz. So, das ist die, Bra die ganz braune. Das ist die Frage, was ist hier. Probieren mal. Wow! Okay, das ist neu. Das heißt. Wir sind gar nicht so falsch. Jetzt probieren wir einzuschalten. Hauptschalter bleibt drin. Oh, da kommt was hoch. jetzt unser Gerät wieder wegnehmen. Ne, okay. Okay, okay, okay. Was haben wir denn jetzt hier? Da sind ja zweimal fünf Punkte in der Mitte. Äh, links und rechts oder oben und unten. Und dann in der Mitte einer. Jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwas in diese richtung finden der sieht doch gut aus oder also ich würde sagen der passt okay oben war aber noch eine tür yes. gut. jetzt können wir natürlich irgendwas mitnehmen und schauen ob wir was finden wir haben hier auf jeden Fall zwei unterschiedliche Karten. Probieren wir einfach mal, ob wir oben irgendwie reinkommen. Ansonsten gucken wir uns mal kurz das Bild an. Also der ist schon ähnlich, würde ich fast sagen, oder passt der sogar? Der passt nicht hier, okay. Nee. Na okay. Diese Punkte müssten hier sein, dann wird's... oder? Schön. Ich würde fast sagen, dass das passt, aber wir kommen nicht rein, okay. Aber wir haben ja unten noch eine Tür, die offen ist. Wir können uns natürlich kurz noch die Karten angucken, die wir ähm, da unten noch haben. noch bei ist. Ich glaube das ist wieder so ähnlich und die Punkte müssten meiner Meinung nach hier sein. Sind die aber scheinbar? Das sind ganz andere wieder. Ich dachte gerade hier läuft einer auf mich zu. Die Sounds ja sind schon böse. Das ist wieder das gleiche. Ja, das sind alle. Die sind identisch. Okay, das heißt, wir kommen da erstmal nicht rein. Vielleicht später. So, jetzt nehme ich mir aber erstmal meine Taschenlampe wieder. Oh Gott, ey. Hallo? Ja, wie in jedem guten Horror-Game <lacht> gehen die Türen immer zu. Oh, ist schon unheimlich. Ah, die Sounds machen das auch so schlimm. Was haben wir hier? Schalter sind gut, ne? Okay, wir haben scheinbar keinen, keinen Strom. Da liegt was. Hm. Eine Riesenkarte. Aber ist auch gut, dann kann man es wenigstens lesen. Hier gibt es jetzt kein, keine äh, ja, Übersetzung. Versuche ich mal mein Bestes. Victor Kovalenko, the former employee of the Enlightenment, transmitted as Patient 1. Okay, der Victor ist hier angestellt gewesen und ist Patient ja 1 oder minus 1, keine ich denke mal 1 First stage. Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Haarverlust. Oh Gott! Der hat meine Krankheit! Scheiße. Also kann ich davon ausgehen, dass wir hier auch irgendwo in der realen Umgebung Strahlung ausgesetzt sind. <lacht> okay, zurück zum Spiel. Second Stage: The Loss of Bone Strange. Also. Die, die Knochendichte äh, wahrscheinlich ist damit gemeint. Ist äh, nicht mehr so gut. Okay, äh, vomiting ist irgendwie erbrechen. Kein Appetit. Oh je. Yeah. Und den Victor, den suchen wir ja eigentlich. Das ist ja der, der wahrscheinlich, äh, ja, umgebracht wurde und, äh, ja, kein, kein Körper wurde gefunden. Okay. Dritte Phase hier: Muskeldig integration Also die Muskeln haben abgenommen. Soft Tissue Okay. Soft Tissue. Also sanfte Berührung. Vielleicht irgendwie Haut, dass die super äh, empfindlich war. Gedächtnisverlust. Vierte Phase. Innere Organe sind explodiert. Bodypart, also Körperteile, Vanishing äh, verschwunden. Und äh, erbrechen mit sichtbarer Elektrizität. Klotz weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Aber irgendwie sichtbarer Elektrizität. Okay. Also sehr seltsam, was hier mit dem Block passiert ist. Das zeigt auch, was die hier für kranke Tests gemacht haben. Haben wir hier noch irgendwas? Kann ich da hin? Nee. Okay, Dran drehen kann man auch nicht. Da ist noch einen Kasten, versuche ich noch. Ne, da komme ich gar nicht hin. Okay, haben wir hier Schalter haben wir nichts nicht gebracht. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. es liegt hier? Okay, irgendwelche Schildtaschen oder so. Aber da ist nichts. Was wieder so eine Tür mit, mit so einem Karten ding One who rules over the past, is in control of the future. Also derjenige, der die äh, Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft. Oder regiert über die Vergangenheit. Wow. Schauen mal. Lampe, Licht weg. Das schluckt sogar das Licht von der Lampe. Okay, hier sind zwei Türen. Da steht jemand. Okay. Ja, komm. Ich würde sagen, wir probieren's. Rein! Waren wir das? Okay. Anatoly? Dimitri! Is that you? Yeah, I <laughs> Did you bring the memory lamp? I Come hope in? nobody was following you. If someone noticed you stealing the data from the Enlightenment, we all are in a great danger. The good thing is, they haven't found anything suspicious yet. This information might unmask the Enlightenment experiments. Let's see what's on that carrier. Here eben soll es geben, jetzt gibst es es mir wieder. Put it in that slot and play back the data. Slot. slot Just insert slot. it into that slot and press play. Also hier ist nichts. Ah, da könnte. Just insert it into that slot and press play. Steck ihn in den. Steck ihn in den Slot. Ah! Hier ist ein Pfeil runter. Just insert it into that slot and press play. Anatoli, ich versuche doch gerade hier was zu machen. Just it into that slot and press play. Okay, los geht's. It's in, my head, in my brain, ich habe my mind Dann zu laut sagen. What have we done? They used us. Now. Now they're using our inventions for that. Those filthy uh, scum sucking pigs. Dimitri, come closer, our friend Victor. That incident at Rostock, I have assumptions that he might still be alive. But what he became was another riddle that I'm gonna crack very soon. The traps are already installed on the polygon, but we still need to power up the reactor. Meet with Spedlon and tell her that we're going to need more of the isotope. We will be ready to launch phase two very soon. Let's go. Okay. Also ein längerer Flashback. You need to head out immediately. It will be very dangerous. But the enlightenment's experiments need to be stopped at all costs. And one more thing, Dimitri, come with me. Ich folge dir. <lacht> nee, so kann ich nicht folgen. Das wollte ich halt so cool machen, wie er hier. Aber Anatoli hat es einfach drauf. Du ist ein Loch, Anatoli. Okay, da geht es auch gar nicht weiter. Oh, hier sieht es besser aus als eben. Und wir haben zwei Schalter. Der Sun ist rising. Du kannst nicht back by Boot Notice. Use one of our Elevators outside the shelter. The one to the right activates the dam Elevator. The left one activates the canyon Elevator. But it's still not prepared. Use the dam Elevator for a quick access. Wer muss repariert werden? Ich will die Spannung. Und? Okay, es ging nur der. Komme ich jetzt aus? Okay, wir sind wieder hier. habe ich eben schon gesehen, die könnte ich nehmen. Okay, hier ist eine Zugangskarte. Was haben wir hier noch? Ich dachte gerade, die, dieser Sound war gerade weg. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. 1950 hat das hier gestartet. The research of the influence of electromagnetic waves on objects, plants, living, orgasms and the human... Uh, ...menschliche Psyche. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz um, ob wir hier hinter noch was haben, bevor wir irgendwas hier gessen oder wie ist das hier? Access Control Panel. Tok, tock. Okay. Schauen wir was das jetzt für eine Karte hier ist. Okay, da kommen wir hier mit rein. Ich hab Angst. <lacht> Patient 1 has completely lost his human form. Transformiert into the energy matter. Okay, also Victor scheint wirklich nicht tot zu sein, sondern hat sich irgendwie in, in Energie verwandelt. Despite its uncommon appearance, keine Ahnung was das heißt, Patient 1 shows the signs of intelligence. This gives us a wide scope for research and the possibility to control this phenomenon. Okay. Also, ja, Viktor hat sich in irgendwas verwandelt, irgendwie in eine Energieform, und äh, die weist Intelligenz auf, und äh, die wollen da weiter nach ja, untersuchen. Und wir wollen wahrscheinlich auch versuchen, Viktor wieder zu finden. Nicht, dass das eben äh, Victor war, dieser Schatten, den wir gesehen haben. Der da oben stand. Also, also das ist echt schade, dass man hier nicht irgendwie Schubladen durchsuchen kann, äh, Schränke durchsuchen kann. Also es fehlt hier echt noch. Dass da irgendwelche wichtigen Sachen drin liegen. Das wäre echt cool. Ah, hier haben wir das Foto gefunden eben. Oder vom Anfang eher gesagt. Wow, hier ist eine Karte. Diesen Reaktorraum Okay